So Leute, ich bin hier gerade im Nether, fahre ein bisschen XP, da finde ich dieses Ruined Portal, ich freue mich total, baue, das, baue die Goldblöcke ab, dann öffne ich diese Chest und sieht ja erstmal ganz cool aus. Hier, Smite 3, einen Gap, 3 Obsidian, bisschen hier von diesem Zeug, eine Pressure Plate und dann eine Hoe, eine goldene Hoe mit Efficiency 5. Willkommen zu einer neuen Folge auf unserem SMP. In dieser Folge besiegen wir den Enderdrachen zum zweiten Mal und ich besorge mir ein Elytra. Meine Items. Ich, ich werfe mein meinen Dreck hin. Ich jetzt sehe meine Items. Oha, ihr habt, ihr habt beide schon Netherite. Ich, sollte, ich hätte mir vielleicht auch Netherite holen sollen. Yoshi, es geht los. Oh. <lacht> Ich geb Loll. dem Lehrer doch einen Headshot. Lol, ihr habt Schaden bekommen. Wer hat auch nicht geschossen? Wir müssen erst die Dinger abmachen, ihr Idioten. Ja, ich, ich ja, hab, ist, ich bin ja gerade dabei. Plan. Wieso schießt der denn nur auf mich? Macht dich. Alter, was macht Pepega denn für Schaden? Pepega? Ja, so heißt mein Bogen. Oh, Jo, er jietet mich erstmal weg. Oh mein Gott, was hat er mir geschafft? Ihn. <lacht> jo, ich komme einfach nicht hin. Jo, ich komm einfach nicht zu ihm hin. Der, der, der schlägt mich durchgehend weg. Ich wurde in die Luft geschleudert. Gefühlt 5 Kilometer. eigentlich irgendein Bett dabei? Nein, nein. nein. <lacht> ja, Junge. Oh mein ja, Gott. Egal, oh mein Gott. Hatte doch ganz wenig Leben. Ich will ihn umbringen. Jo, ja. Oh ich mein Gott! Gott. Ich gehe dann zu diesem Endding. Ja, ich, genau. ich auch. Mädchen, du kannst dich hin und her telephen, aber deine einzige Schwäche sind Boote. Okay, Enderman, bin, leih mir deine Du Kannst du mal bitte still sein, TNC? Nein. Doch, Nein. das gehört nicht zu meinen Fähigkeiten. Ich habe ich habe eine Bridge, ich habe eine Bridge von von gefunden. Ähm, ich bin die am Looten von äh, ja, ich, äh, Ding. ich das ich gerade das gerade hin. Wer hat noch gemacht? Nein, nein, nein. Hi TNC. Ach nee, wieso bist <lacht> du mir da gelaufen? Nein! Wieso laufst du mir da? Ja, ich hab ich Jo, was macht die? Ich will einfach nur meine Ruhe das haben. Ich will mal einfach nur in Ruhe ein paar Ender Pearls farmen. Nein, das habe ich gebaut. Geh weg. Das ist meiner. Ah, das ist meiner. Ich fliege jetzt im Spectator ganz weit weg, einfach nur um meine um in Ruhe weiterzufahren. One eternity later. So, ich denke, ich bin jetzt weit genug weg von euch. Leute, ich habe doch eben noch gesagt, es wäre eine dumme Idee mir nachzulaufen, weil ich finde eh keine Oh, lol, ich hab auch eine, geil. Ich hab auch eine, aber ich glaube, die hat kein Boot. Schieß mich ab. Oh mein Gott. Geil, ich bin oben. Ich aber ja, ich. Allererst alle, allererstens, sehen ja, ist die Bank ist das. Kannst du damit vielleicht hier runter. Oh mein Gott, Leute, ich habe ich habe hier gefühlt das schlechteste Loot, das man finden kann. Ich weiß doch, wie ich damals in diesem anderen Projekt, dass ich zwischen Leben und dann wieder Lebensspielen gespielt hatte, wo ich einfach dieses Art, kleines Jump'n'Run hier so, einfach diese Treppe da ver komplett verkackt habe hochzugehen überhaupt. Mir fällt jetzt erst auf, wie cool deren Sounds eigentlich sind. So. Warum kannst du die so gut nachmachen, wirklich? War das wirklich gut nachgemacht? Ja! Das ist nur Hobby. Oh, ich hab voll daneben gehittert. Ja, hier ist, hier ist ein bisschen guter Stuff. <lacht> Alle gekillt und noch ein Schalkerhead. Geil. Okay, geil. Dann geht's weiter nach oben, I guess. Es ist nur noch das hier in der Mitte übrig. Dann habe ich, euch sogar wirklich alles komplett gelootet, hier. Okay. Endermann! Bitte komm an! Endermann! Endermann! That's amazing, Endermann! Hier kommst du, Endermann! Endermann! Endermann! Äh, äh, äh, Endermann! Okay. Kannst du bitte wieder singen? Mein, mein Gesang Enderman, ist so schrecklich. Ende Endermann, das wäre ändern kann Ja! Ja! Endlich! Mit so einem scheiß Schiff. Bitte sag jetzt nicht, dass ich schon irgendwie gelootet wurde oder sowas, dann drehe ich durch. Ich gehe erst zum Schiff. Ich will einfach nur diese scheiße haben. Hier ist noch einer. Okay, geil. Hier unten sind die Potions sind doch da. Ja, es ist doch nicht gelootet. Ich habe eine Elytra. So oh, geil. Ich denke, ich werde jetzt einfach Slash Home machen, oder? Ich habe eine Elytra. Mehr will ich nicht. Insgesamt habe ich jetzt, das heißt, fast eine Stunde lang gesucht. Drei Entities. Eine, zwei davon hatten kein Boot. Ja, ich habe eine coole Elytra. Ich muss jetzt unbedingt mit der Elytra noch fliegen. Ich habe noch gar kein Feuerwerk. Eine Elytra so ohne Feuerwerk ist halt an sich sogar noch ziemlich useless so. Oh mein Gott, wie schön! Weil ein paar Tage zuvor Zystor durchgedreht ist und alle Tiere im Dorf umgebracht hat, sprengt etwas später jemand sein Haus. Weil Samu befürchtete, dass ein Krieg ausbrechen könnte, baut er sich etwas weiter weg ein zweites Haus. So hier ist die Base von Plunuto und hier in der Nähe soll jetzt auch Samus Base sein. <lacht> oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt los, Tag Two. Ja, Professor, der am Skripten. Hier ist Plunoto Space und hier in der Nähe soll Samu auch wohnen. Also, <lacht> weißt du, du, du bist halt von vorne gekommen und ich habe dich halt schon nach vorne so Lupix fliegen sehen. <lacht> dass du hast irgendwie von der Seite kommen müssen. Okay, warte. Nein, nicht, Junge, jetzt hast du doch einfach anfangen. Das war schon eher so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, yeah, was das macht jetzt, das Professor macht jetzt. Dann am Script, by the way, hab, haben wir schon unsere neuen Skins vorgestellt. <lacht> also, und zwar haben wir uns beide jetzt Western-Skins gemacht. Wir, wir haben einfach beide nach Cowboy-Skin gesucht. Das ist halt so der einziges, wirklich gute Cowboy-Skin, die es auch gab. Und da haben wir halt beide einfach unseren Kopf drauf gemacht. Wir haben beim selben Schneider unsere Klamotten gekauft. Ich habe die Haut heller gemacht bei meinem Skin, das sieht man Ich habe so. die Haut dunkler gemacht bei meinem Skin. Wo ist deine Base? <lacht> Oh mein Gott, voll der Geheimeingang. Ey, ja. mal eine Sache, auf die ich stolz bin, die ich, die ich tatsächlich hinbekommen habe, obwohl ich nicht gerechnet hätte damit. Krass. Soll es den echt mal ausleuchten. Mit Shader ist es halt echt nur ein eh glossy fullbread an, aber. Also, ja, er wohnt jetzt hier, dass wenn hier ein Krieg ausbricht, dann ist er weit weg vom das Krieg. Passieren wird. Das wird passieren. Oh, bitte du nicht. Mich, ich meine, die haben das Haus von dem einen Typen zerstört. Nachdem er alle Tiere getötet hat. Ja, gut! <lacht> ja, also ich wollte ganz kurz mal hier wieder daheim vorbeischauen, weil ich schon lange nicht mehr zu Hause war. Geil, die gesamte Westernstadt...